Daucht, ich mache heute eine kurze Live-Session zum Thema Backspin. Backspin, wie entsteht er? Was ist, was ist er überhaupt? Wozu braucht man den? Wie werden wir noch auch wieder los? Backspin prinzipiell einmal ist die Phase, wenn ich den Ball treffe, dann hebt der Ball ab und er dreht sich quasi im Uhrzeigersinn von meiner Sicht aus gesehen, man schraubt sich die Luft hinauf. Das nennt man Backspin. Und Backspin braucht man aus hauptsächlich aus zwei Gründen. Erstens einmal damit der Ball überhaupt fliegt. Ein Ball ohne Backspin, der erzeugt durch die Dimpels und keinen wirklichen Unterdruck, dass der ähm, hinaufgedrückt wird. Und zweitens, ich brauche Backspin, damit der Ball wieder am grün stehen bleiben kann. Das ist der Hauptgrund. Und vor allem beim kurzen Spiel ist der Backspin sehr, sehr wichtig, damit man nicht immer wieder von der anderen Seite chippen muss. Äh, jetzt reden wir ganz kurz, wie Backspin entsteht. Und zwar jeder Schläger, und ich nehme jetzt einfach mal ein ein Chair. share Jeder Schläger hat ja einen Loft. Okay? Und das ist der, der Loft, den ich hier demonstriere demonstri mit so einem Lie-Angle-Tool. Seht ihr hier, wo, der, wo das hin zeigt. Und der Loft kann viel sein, der Loft kann wenig sein und der Loft kann extrem viel sein. Ja, Diese Möglichkeiten gibt es. Ja. Aber es geht hier nicht um den Loft des Schlägers per se, sondern es geht hier um den sogenannten dynamischen Loft. Was heißt, das dynamische Loft bedeutet, wie ist der Loft tatsächlich in der Phase des Treffmoments. Und jetzt seht ihr Sie hier, wenn das jetzt eine... Moment, wenn das jetzt hier eine horizontale hier ist, der Boden hier ist, dann sieht sich hier, dass der Rohrhelm hier ca. 40 Grad hinauf zeigt, ja? das wäre das wär der dynamische Loft, obwohl das, Lo das Loppage ja eigentlich 60 Grad hat. Das liegt daran, weil man ja im Treffmoment ja die, den Schläger normalerweise etwas nach vorne gibt, das etwas vorwärts scharf hat und und das ergibt einen dynamischen Loft. So, den brauchen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es einen sogenannten Eintreffwinkel. Also Eintreffwinkel bedeutet, wie ich, wie ich zum Ball komme. Ob ich steil zum Ball komme, neutral oder sogar aufwärts. Was beim Sandwich äh, vielleicht nicht die beste Idee ist. Bei so einem Lobpitch, wie gesagt, beim Pitchen, trifft man normalerweise den Ball ca. 5 Grad in der Abwärtsbewegung. Das ist etwas ja ganz was typisches und normalerweise trifft man auch ca. mit 40 Grad dynamischen Loft optimalerweise. Und ich sage ja warum, warum optimalerweise? Weil die 5 Grad von hier und die 40 Grad von hier ergeben in Summe 45 Grad. Das Ganze nennt man Spin Loft. Der Ausdruck, den Ausdruck äh, kennt man ja von den doppler von, von Trackman und, und anderen Firmen. Und das heißt das Spin Loft bedeutet wie ist der dynamische Loft und wie ist der, wie ist der Eintreffinkel? So, und das sind jetzt hier 45 Grad in dem Fall. 5 Grad abwärts, 40 Grad Luft. Und das, diese Schere hier nennt man Spin Loft. Und theoretisch ist es so, je größer diese Schere ist, also zwischen dynamischen Loft und Eintreffinkel, auf der Seite hier, je größer ist, desto mehr Backspin bekommt der Ball. Das, das, umso öfter dreht er sich quasi um die eigene Achse pro Minute, häufiger. Das heißt, bei 45 Grad Spinloft wissen wir von der Firma Trackman, dass der Spin am optimalsten ist. Das heißt, wenn der Spinloft drüber geht, zum Beispiel Richtung 60 Grad Spinloft, sagen wir zum Beispiel, der kommt wirklich mit Eintreffwinkel 0 an und der, der dynamische Loft ist 60 Grad, dann wird der Ball zwar höher fliegen, aber der Backspin wäre weniger, gemessen weniger. Das heißt nicht umso mehr Spinloft, desto mehr Backspin, sondern es gibt einen optimalen Spinloft. Der ist bei ca. 45 Grad. Deswegen, beim Pitchen sieht man dann die Profis, dass sie eben normalerweise bei einem optimal gespinnten Schlag mit ca. 40 Grad dynamischen Loft herkommt, plus minus, und ca. mit 5 Grad abwärts. Dann haben sie 45 Grad Spinloft. Und das gibt den meisten Backspin. Das ist die eine Sache. Und das ist wahrscheinlich der höchste, der hat den größten Einfluss auf den Backspin. Die zweite Sache, die wichtig ist für Backspin, ist Geschwindigkeit, also Schleerkopfgeschwindigkeit. Jemand, der einen Ball schlägt, jemand, der einen Ball schlägt mit geringer Geschwindigkeit, wird nicht so viel rückwärtsstrahl erzeugen als jemand, der den Ball mit viel Geschwindigkeit schlägt, also Geschwindigkeit ist ein Riesenthema. Also wir haben das Spiel und Geschwindigkeit. Und die dritte Komponente, wie Backspin entsteht, ist durch, hauptsächlich durch Reibung. Was heißt das? Wie lange klebt der Ball quasi im Treffmoment auf der Schlagfläche? Sondern gibt es zwei Faktoren natürlich, Faktor Nummer 1, der Ball selber, wenn sie einen Premium Ball spielt, wie zum Beispiel den Titles Prover 1, nur das Beispiel, oder ein Off zum Beispiel bei Callaway, die sind ja, haben sehr reiche Schalen, der wird dann länger auf der Schlagfläche picken, ja? und durch das entsteht mehr Reibung, der Ball wird flacher starten, aber wird auch dafür mehr Rückwärtsdrahl haben, okay, Nummer 1. Nummer zwei, die Beschaffenheit des Wedges ist sehr wichtig für die Friktion, für die Reibung. Das heißt, wenn Sie ein ganz ein neues Lob oder Sandwich habt, dann wird Sie merken, dass er wesentlich mehr Backspin erzeugt. Okay? Einfach weil die Oberfläche noch sauber ist, weil die Grooves noch sauber sind, weil alles äh, perfekt ist. Übrigens hat es einmal äh, geheißen. Habe ich irgendwann mal gelesen, dass die Grooves gar nicht so wichtig sind für den Backspin und das habe ich mal. Ich habe mal die Möglichkeit gehabt, Schläger zu testen, der ein, ein Modell hatte ohne Grooves. Also es gibt es gibt Eisensets ohne Grooves und da habe ich tatsächlich gesehen, dass der Backspin also erheblich runtergegangen ist. Also erheblich sogar so, dass er richtig abgestürzt ist. Der Ball, das heißt, der hat so viel dazu so Backspin gehabt, dass der Ball sogar man hat das Gefühl gehabt, der stürzt richtig ab, weil in der Luft nicht mehr was ich nicht mehr in der Luft halten konnte. Das heißt, ich bin sehr wohl der Meinung, dass Grooves sehr wichtig sind und ich bin auch dafür, dass Grooves sauber sind. Und wenn du schon die Schläger nicht gerne putzt, so wie, dann äh, schaust du zumindest, dass beim, beim kurzen Spiel, da wo der Ball und Kühl liegen bleiben soll, dass da zumindest saubere Wedges habt und vor allem frische Wedges. Meiner Meinung nach können Wedges zwei bis drei Mal im Jahr ausgetauscht, wenn man Golf einigermaßen äh, ernst nimmt und ernsthafte Ergebnisse haben will. Mit einem Sandwich oder Lopage oder Gapwich oder was auch immer, das auch schon abgespielt ist, das heißt keine Groß mehr hat, dass die Fläche nicht mehr, äh, nicht mehr rau ist hier, dann kriegt man deutlich weniger Backspin. Und nachdem er ja, hier ja vorher gesagt habt, dass der Ball ja länger dran, drauf biegt, ja, und mit der Ball ja auch flacher starten, wenn ihr das vorstellen könnt. Wenn der nicht lang biegt, dann geht er viel höher, nimmt gleich den geht mehr Richtung den dynamischen Luft hoch, dann ist auch der Abflugwinkel viel zu hoch, viel zu wenig Spin und das sind dann die Probleme, die dann viele haben, dass dann die Distanz nicht mehr kontrollieren können, vor allem beim Pitchen, okay? das heißt Reibung durch Bälle, Reibung durch frische Schleerköpfe, Reibung durch Grooves natürlich und auch ganz wichtig, Reibung durch Lage des Balles, es ist ein Riesenunterschied, ob der Ball wirklich sauber liegt auf einem richtig niedergeschnittenen Ferbe. Oder wenn das ein Fairway ist, ist ein bisschen schon wächst und der Ball so ein bisschen so drinnen sitzt. Wenn er so drin sitzt, dann kann es euch passieren eben, dass der, der trifft ein bisschen an Gras davor, zwischen Schlagfläche und Ball ähm, ist keine richtige Reibung. Und dadurch wird der Backspin erheblich, aber wirklich erheblich äh, verringert. Und das sieht man dann wirklich auf Plätzen und oft, wenn man sagen wir so auf einem am Platz spielt, der nicht so häufig geschnitten wird oder die Farbe ist nicht so extrem runtergeschnitten wird. Da sieht man da oft, dass man tatsächlich bei seinen Eisenschlägen oft wirklich um fast eineinhalb, ob manchmal zwei Eisen länger ist, als wenn man zum Beispiel wirklich auf einen Meisterschaftsplatz geht. Keine Ahnung, zum Beispiel wie, ich sage mal, wie ich zum Beispiel Golf Club wie zum Beispiel, wenn der Meisterschaften sind, der ja extrem runter, das ist für mich ganz tief geschnitten. Da kriegt man einen sehr sauberen Kontakt und da merkt man, der Ball geht flacher weg und hat wesentlich mehr Spin, aber er fliegt auch nicht soweit. Der Michael Meier fragt, wie oft sollte man den Eisensatz 4 bis Pitching Wedge tauschen? Danke für die Frage, Michael. Also ich würde sagen, das ist eine äh, sehr individuelle Frage, aber ich sage mal so, wenn ihr merkt, dass die, dass die Fläche nicht mehr wirklich greift oder, nie, oder schon richtig kleine Einbuchtungen sind, die Grooves äh, nicht mehr wirklich da sind, ja, dann wäre spätestens wahrscheinlich Zeit zum Tauschen. Meine sind ja relativ robust oder sehr robust, können viele, viele, viele jahre halten aber wie gesagt es gibt auch schläger es gibt auch situationen wo das dann einfach nicht mehr passt also wahrscheinlich jemand der ziemlich viel golf spielt sollte wahrscheinlich alle zwei bis drei jahre die Eisensätze tauschen das ist mein bauchgefühl gewesen danke für die frage das heißt wir haben gesagt backspin wird erzeugt von ein paar faktoren nummer eins den Spinloft. Das Spinloft war noch einmal zur Wiederholung der Unterschied zwischen dem sogenannten dynamischen Loft und dem Eintreffwinkel, also diese, diese Schere hier, die Schere hier zwischen Eintreffwinkel und und, und und dynamischen Loft. Wenn die bei 45 Grad ist, ist die am optimalsten, ist die am optimalsten für am meisten Backspin. Wenn die Schere hier klein wird, also das ist die was kein Unterschied mehr ist zwischen dynamischen Loft und Eintreffwinkel, dann ist am wenigsten Backspin. Gibt es zu wenig Backspin? Ja, gibt es auch. Es kann sein, dass der Ball sogar abstürzt. Beim Treiber zum Beispiel ist es ja gut, eher wenig Spin zu haben. Bei, die, die, die guten Spielerinnen davon, ich möchte weniger Spin haben. Das liegt daran, dass sie auch hohe Geschwindigkeiten haben. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass zum Beispiel ein, ein, ein guter Spieler mit knapp 110 Meilen Geschwindigkeit beim Treiber nur circa. Ja, ich sage mal 2300, 2400, 2200 Spin haben möchte. RPMs, Revolutions per Minute, ja? also Umdrehungen pro Minute. Jedoch kann es sein, wenn man jemand ist, ein, eher ein Anfänger oder jemand, der den Ball nicht so weit schlagen kann, zum Beispiel jemand, der nur 90 Meilen pro, äh, pro Stunde Schlägerkaufgeschwindigkeit hat, der braucht den Backspin, dass der in die Luft geht. Das heißt, der braucht vielleicht was so um die 3.500 Spin. Die doppler wie zum Beispiel der Trackman, den auch ich habe, der misst das übrigens auch aus, also wenn ich im Unterricht bin, ich verfolge das immer automatisch, wenn jemand bei mir ist, schaue ich mir immer an, wenn die Treiber schlagen, ob der Spin, der Abflugwinkel, ob die alle Sachen, ob die passen. Das ist bei mir so ganz normal. Und je nachdem kann man dann auch mit Material reagieren oder auch was umstellen. Heutzutage kann man ja bei den meisten Treiber was umstellen. Aber es ist, Das heißt nicht nur automatisch, je weniger Spin, desto weiter, sondern es muss wirklich passen zu der Person. Okay? Das heißt, ich würde es eher sehen, wenn Sie jemandseits den Ball wahrscheinlich über 230-240 Meter im Flug schlagt, dann sucht sie sicherlich etwas, was mehr unter 2500 Spin ist und wenn ihr jemand seid, der vielleicht den Ball nur 180 Meter schlagt, dann wird es vielleicht über 3000 Spin brauchen und das können eben Doppler-Radergeräte wie der TrackMan hervorragend messen. Okay, Das heißt, das zum Thema Spin mit dem Treiber. Dann haben wir gesagt, ist wichtig die Geschwindigkeit, je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Backspin. Dann haben wir gesagt, die Reibung. Reibung, Ball, Reibung, Schlagfläche, Reibung, wie der Ball am Boden liegt. Das heißt, das kann man auch, natürlich muss man natürlich auch analysieren, wie liegt der Ball am Boden, habe ich dazu erwarten, dass der Ball eher flach und spinnig rausgeht oder eher hoch und mit wenig Spin. Und ihr kennst vielleicht diese sogenannten Flyer, das sind die berühmten Geschichten, die ich dann hören, wo dann sagt dann, bist du deppert, gestern habe ich ja 7 geschlagen, das war 180 Meter lang. Das war dann, das war dann der, wo, wo ein bisschen ein Gras zwischen Ball, zwischen Ball und, und, und Schläger ein bisschen, ein bisschen ein Gras war. Und und der hat ist dann hoch rausgegangen, wenn ich Spin und die fliegen dann ewig meistens. Und das sind äh, die, was man äh, sich oft nicht wünscht in gewissen Situationen, vor allem wenn man aufs Grün spielt. Ja, und dann noch ein Punkt habe ich noch nicht erwähnt, aber ist auch ganz, ganz wichtig für Backspin. Und das glaube ich, das wissen die wenigsten. Das ist sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr, sehr, sehr entscheidend, wo ich ihn auf der Schlagfläche treffe. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier mein, mein Lockpatch. Das heißt, hier ist unten, hier ist oben. Okay, und vor allem und auch in der Seite tut sich was, aber vor allem ist es interessant, wenn man den Ball eher weiter unterhalb des sogenannten Center of Gravity ist. Also man kann ja sagen, hier irgendwo ist der Schwerpunkt des Schlägers und, und wenn man leicht unterhalb trifft, dann passiert folgendes. Da kann man sich das so vorstellen, dass das Material, quasi der Schläger, dann quasi so untergebogen wird. Das Material wird dann quasi so, so abgebogen ja. und durch dieses Unterbiegen kriegt der Ball mehr Rückwärtsdrahl. Das gleiche gilt, wenn ich ihn weit oben treffe, dann biegt sich das Material quasi so hinauf. Der Schläger, der Schläger dreht sich quasi in die Position. Und der Ball bekommt dann keinen Topspin, aber er bekommt wesentlich weniger Backspin. Das heißt häufig, das heißt daher, häufig, und ich nehme kurz einen Treiber her, wenn ihr beim Treiber merkt, dass ihr zum Beispiel hier häufig Kontakte habt, hier auf der Unterseite hier, dann werden die Drives, die, die so flach weggehen und so mit viel Backspin steigen. Und ab und zu vielleicht ist euch schon mal passiert, dass ihr ein Driver vielleicht nicht ganz perfekt da drauf in der Mitte, sondern vielleicht ganz leicht hier oberhalb der Mitte. Vielleicht nur also so viel, ganz wenig. Dann biegt sich der Treiber normalerweise zurück ein bisschen durch die Kollision und der Ball kommt dann mit weniger Backspin raus. Und Das sind diese, diese das schaut dann aus wie diese Katze, die Katze, die aber beim Auto losspringt, dieses Wow! Ja, das sind diese Drives, die dann ewig, ewig fliegen und ewig rollen. Das heißt, theoretisch wäre mein Driver die heißeste Stelle nicht genau in der Mitte, sondern leicht oberhalb und sogar ein bisschen hin Richtung Spitze. Das wäre theoretisch der Ort, wo der Ball am weitesten fliegen könnte, von der Möglichkeit her. Okay? Das heißt, und auch beim kurzen Spiel nutzen das die Pros oft aus, dass wenn sie den Ball ein bisschen weiter unten treffen auf der Schlagfläche beim Pitchen, dass eben der Ball dadurch noch flacher startet und mehr Backspin hat. Deswegen habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr bei der ist Open oder bei irgendeinem anderen Tourturnier zuschaut oder wenn ihr Golfprofis ab und zu beim Spielen zuschaut, dann sieht ihr sie häufig, dass der Ball unglaublich flach weggeht, wo man sich denkt, um Gottes Winter hat den ja verstopft und dann kommt er auf und der Ratiert es richtig zurück am Grün. Dort haben wir gefragt, hat Ballposition oder Schaftstellung eine große Auswirkung auf Spin? Danke für die Frage, Otter. Sehr gute Frage. Ja, die Antwort ist natürlich, ja, im Prinzip hat es schon eine Auswirkung, weil wenn ich den Schaft nach vorne neige, ist, das, ist der Loft weniger. Wenn ich die Ballposition verändere, ändert sich der Eintreffwinkel. Und je nachdem, wie die Kombination ist, habe ich dann mehr oder weniger Spin. Im ersten Moment, äh, wenn ich zum Beispiel mich nur hinstelle, sagen wir, zum Beispiel sagen wir beim Treiber ich möchte ich Ball links haben und ich möchte weniger äh, Loft haben, ich dann zum Beispiel den Schaft bitte nach vorne, dann heißt das nur lange nicht, dass ich im, Treff, im Treffmoment so gewesen bin. Das heißt, es kann passieren, dass du auf einmal dann, dann im Treffmoment alles veränderst, trotzdem steil auf den Ball kommst und trotzdem Loft dazu gibst. Also, das heißt nicht automatisch, bloß wenn du das quasi im Setup gemacht hast, dass das dann auch passiert. Aber deswegen ist es dann gut, wenn man einen Dopplerrad hat mit einem Trackman, da kann man das dann eben schauen, welche Ballposition ist am besten für dich oder welche, welche dynamische oder welche statische Schaftposition sogar ist für dich die optimalste. Je nachdem, was du erreichen willst. Danke für die Frage. Ich hoffe, das hat es beantwortet. Und beim Pitchen sieht man eben die Pros, dass sie häufig den Ball eben ein bisschen weiter unterhalb, vielleicht drei, drei, drei Groove Breiten, 3 weiter oben, also von unten oben, auf der unteren Seite hier treffen, so tief, würde ich damit sagen, da bekommen Sie einen flachen Winkel und mehr Backspin. Eine Sache, muss ich noch mit euch reden, ihr habt gesehen, ich sehe immer wieder, dass es ein Riesenunterschied ist, ob, wenn ich jetzt, hier ich jetzt eine, eine Neigung hier, ja? wenn ich jetzt zum Beispiel versuche mit derselben scharfen Neigung den Ball zu kommen, ich gehe mit derselben Schaftneigung auf den Ball durch. Hat man in der Regel weniger Backspin, weniger Backspin als wenn man mit derselben Scharfe Neigung in den Ball reingeht und unten beginnt der Schläger ein bisschen zu übernehmen. Das heißt, der Schläger übernimmt die Hände, überholt. Und James hatte hat bei den Shotgun Secrets das immer das Overtaking genannt. Das ist übrigens eine sehr gute DVD-Serie mit James Ridyard und John Graham. Wir sprechen da über das kurze Spiel und reden auch über diese Sachen hier sehr viel. Aber tatsächlich, es macht einen riesen Unterschied aus, ob ich im Treffmoment so ankomme und so weitergehe. Es sieht also, ob die Hände vor dem Schlierkopf sind. Oder ob ich die Hände hier quasi in den Ball reinkomme und dann hier überholt der Schlierkopf die Hände. Das ist ein, da musst du dir vorstellen, dass unten der Ball auf einmal richtig diese so eine kleine. Watschen kriegt er und dann kriegt er wieder mit mehr Spin und geht wieder flacher weg. Das ist Overtaking, das heißt, wenn ich jetzt nur einen kleinen Schuh mache, das ist Overtaking, hat der Ball deutlich mehr Spin. Wenn ihr hier das gesehen hättet, jetzt gesehen, dass der sofort stehen geblieben ist. Ähm, hat er wesentlich mehr Spin, als wenn ich den jetzt so spiele. Das sieht man richtig, wie er ausrollt. Geht ja nicht, aber ich es. Der Michi Reiter, grüß dich, Michi, kommentiert. Worauf muss man im Bunker aufpassen, wenn man Spin haben will? Selbe Sache für mich hier: Es geht wieder um die, über, über die sogenannte Ivatschen die hier unten und vor allem um Geschwindigkeit. Der Sand selber ist ja rau, es kommt also eine Reibung zwischen äh, Schlägerblatt und Ball und dadurch bekommt der Ball auch von selber mehr Rückwärtsstrahl. Übrigens ist es so, ich muss immer laufen, weil wie, wie, wie ich klein war, habe ich immer meinen damaligen Trainer, also wie ich wirklich klein war, ich war mal klein, das glaubt man kann, aber. Wie man wirklich klein war, da war wie ich mein damaliger Trainer, das war ja dann, damals der, der, der, der Franz Leimer damals noch in Bad Ischl. Den habe ich immer gefragt damals, du Franz, wie, wie, kriege, wie kann ich denn einen Backspin schlagen? Und der hat gesagt, wie weit schlagst du nur das hinreisen? Da habe ich gesagt, der ja, also so 100 Meter damals. ich habe gesagt, wozu brauchst du einen Backspin? Also das ist ein kleiner klassischer Witz, der gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, beim Backspin braucht man eben, braucht man eben dass der Ball in der Luft bleibt und damit er am Grün stehen bleibt. Hauptsächlich. Aber jeder, genau, das weiß, ich, das weiß ich, was ich sagen wollte. Aber jeder, jeder Golfer hat Backspin. Das heißt, sobald ihr den Ball treffen könnt, dass der Ball in die Luft geht, hat er Backspin. Also es, es gibt keinen Ball, der wirklich mit Topspin fliegt. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Ja? Und jeder Golfer schlägt mit Backspin. Nur es geht um die Menge des Backspins. Und wenn man möchte, dass der Ball auf ein Grün aufkommt und super zurückspinnt, dann braucht er einen besonderen Abflugwinkel mit einem mit einer ganz bestimmten Position, wie der Schaft im Treffmoment ist, wie der Release ist, wie das Material ist, wie der Abflugwinkel ist und wie die Beschaffenheit am Grün ist und die Beschaffenheit des Balles am Boden ist. Also die müssen alle zusammenpassen, dann kommt der Ball rein in einen, in einen bestimmten Winkel und dann kann er am meisten, Backs, äh, am meisten Backspin haben. Das ist eben bei, bei um, Pitch, ca. 40 Grad dynamische Luft und 5 Grad abwärts mit Eintriffwinkel. Ich muss aber auch eins dazu sagen, wenn der Eintriffwinkel 0 wäre, das also ist nicht minus 5, sondern 0 wäre, und der dynamische Loft wäre nicht 40, sondern 45, dann wäre der Backspin derselbe. Okay, der Backspin wäre derselbe, der wird nicht mehr, der wird gleich. Bei der, bei der Spin-Loft-Schere, ihr du sich erinnern, da vielleicht am Anfang der Feuer, mit diesen, diese, zwischen, zwischen Attack Angle und dynamische Loft, also die hier, diese Schere hier, die bleibt ja genau gleich. Ja? Also, wenn ich 5 Grad abwärts bin, 40 Grad dynamische Loft und ich ändere den Eintrachtwinkel, lasse den Loft, dann ist der selber Backspin. Okay, nur der Abflugwinkel wird höher. Okay, das heißt, das heißt deswegen, also auch, das ist interessant deswegen, weil, wenn ich jetzt steil auf den Ball schlage, und viele glauben, wenn ich steil auf den Ball schlage, aber ich mehr Backspin, dann äh, werde, ich nicht, werde ich nicht automatisch mehr Backspin. Wenn der dynamische Loft geht, ist die Spin-Loft-Schere dieselbe. Erst wenn ich das optimalisiert habe, also die, die 45 grad spin habe, dann habe ich den optimalen Backspin. Also das ist ein Mythos. Nein, je mehr ich runterschlage, desto mehr Spin. Das stimmt nicht. Aber je sauberer er den Ball trifft, desto mehr Spin. Je weiter unten auf der Schlagfläche ihr ihn trifft, desto mehr Spin. Desto, äh, je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Spin. Und je optimaler die spin schere desto mehr Spin. Und das gleiche gilt auch, wenn ich weniger Spin habe, dann muss ich alles quasi umgekehrt machen. Beim Dreibürgens ist der Spin Loft häufig bei 110 Meilen ja, ungefähr nur 10, 11 Grad. Das heißt, da schlagt man oft dann 3 Grad, 2 Grad, 3 Grad aufwärts zum Beispiel, nur das Beispiel, hat dann ungefähr 14 Grad dynamischen Loft, sowas in die Richtung. Dann, dann ist die Spinloftschere klein, hat ein wenig Spin. Okay? Dann haben ein paar Leute immer wieder zwischendurch kommentiert, Es ist es wichtig, saubere Rillen zu haben und saubere Bälle und saubere Schläger? Ja, es ist wichtig. Es ist wichtig für die Reibung. Okay, haben wir schon besprochen. Dann verabschiede äh, ich mich, bedanke mich für alle, die zugesehen haben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video nicht nur liked, sondern auch eventuell mit euren Freunden teilt. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr vielleicht ab und zu kommentiert, auch ob ihr irgendwelche Ideen habt, über die ich sprechen kann bei Live-Sessions. Ihr habt zwar den ganzen Katalog selber, aber vielleicht ist es oft besser, wenn ihr äh, vielleicht kommentiert und mir Ideen gibt, was ihr so gerne hören wollt. Okay? Also bedanke ich mich jetzt herzlich fürs Zusehen. Hier war Christoph Bausig von Progressive Golf. Einfach besser Golf spielen und macht es gut. Tschüss, Baba.